Guten Abend, ich habe von einem der echten Männer, die in Berlin dabei waren, von Karl-Heinz, einen schönen Tipp bekommen und zwar hat er mir einen Link gesendet, wir haben gestern Abend oder gestern Nacht noch telefoniert darüber und er sagt, guck doch mal da drauf, du wirst lachen, er hat mir auch erklärt warum, also äh, ich bin dem Link gefolgt, wisst ihr was das ist, das ist die äh, Global Circulation of Influenza Viruses. Das sind die Influenza Viren. Mal auf Deutsch globale Verbreitung von Influenza Viren. So, und jetzt haben wir hier die verschiedenen typischen Viren, also wie sie alle heißen, wie sie alle benannt werden, in entsprechenden Farben Hn äh, A, H1N1. Und das war ja diese, dieses pandemische Ding, ähm, was ich Schweinegrippe nannte, bin ich ja gestern darauf eingegangen. So, gut, okay, ja, und er hatte mir extra einen Link so geschickt, dass der zeitlich eingestellt war. Jetzt guckt man hier, 2019, dann 2020, da waren sie noch alle. Und jetzt kommen wir in die typische 13. KW, ne, wo plötzlich in den Sentinel-Praxen nichts mehr nachgewiesen wurde. Und jetzt guckt euch das mal an, ich meine von Covid nichts mehr nachgewiesen wurde, und jetzt guckt euch das mal an. Und ab der 13. KW... Ja, Seitdem gibt es keine Grippe mehr. Jetzt sind wir aktuell bei der 42. KW. Na dann, ist doch schön, haben wir keine Grippe mehr. Nein, habe ich gedacht, nein, nein, nein, lieber Karl-Heinz, ich muss noch mal gucken. Bin auf die Stammseite gegangen, bin hier hingegangen, ich verlinke euch das dann gleich an die richtige Stelle und habe dann mich ein bisschen durchgewurstelt und dann äh, habe ich den Link noch gefunden, wo es um den Zeitraum ging. Und dann habe ich hier bei dem Zeitraum eingegeben, entsprechend von beispielsweise, kann man machen, was man will, 2015 bis jetzt. So, und jetzt guckt euch mal an, von wem das ist. Von der WHO. Also wenn die das sagen, dass wir keine Grippe mehr haben, dann ist es doch gut. Dann wurde vielleicht das eine durch das andere abgelöst, oder wie? Also ist der neue Name nicht Erkältung, sondern Influenza. Den Typ müssen wir noch festlegen. Influenza, CV, Krab, was weiß ich. Oder? Also ich finde das eine super Nachricht. Das ist doch herrlich. Und dann habe ich mir nochmal diese Kurve genommen. Also das ist sie. Ne? Also von der WHO. Dann habe ich nämlich die Kurve, die ich eingangs gezeigt habe. Da habe ich die Kurve so gestaltet. Moment. da habe ich gesagt 2020, erste KW, damit ich eine bessere Auflösung habe. In diesem Jahr bis zum Ende des Jahres schon mal. Klar, der hört hier in der 42. dann auf, aber das ist ja egal. Da sind wir ja auch. So, na wunderbar. Ihr könnt hier, und das Ding werde ich euch verlinken, in der Videobeschreibung. Also den Link genau dahin, damit ihr nicht lange suchen müsst. Und dann könnt ihr mal ein bisschen mit rumspielen. Einfach irgendwelche äh, Daten eingeben, mal sehen. Können wir ja mal machen. Von 1995. Ihr müsst unbedingt die Wochen eingeben, sonst meckert er aber er meckert und, und weist euch darauf hin, welche Daten noch fehlen. Jetzt gucken wir uns mal den Report an. Wir wissen ja, dass 2020 keine Influencer mehr gibt. Seit 2020. Das ist ein Novum. Ich, ich finde, das sind wirklich tolle Leute, die WHO. Die haben uns wirklich das mich beruhigt. Das total. So, und jetzt gucken wir uns mal hier diese Kurven an. Früher gab es die nicht ganz so sehr, 1995. Na gut, das kann an der Erfassung gelegen haben. Es kann aber auch... Äh, könnt ihr euch an Rinderwahnsinn erinnern und alle diese verrückten Krankheiten, ne? die die Leute verrückt machen sollten. Und dann hier stieg noch mehr an. Okay, wir hatten wir hatten Grippewellen. Na klar. Mal sehen, was der hellblaue ist. Ach, das war hier. Ach, Schweinegrippe. Hm. Na schön. Oder H1N1. Ist mir egal, wie die alle heißen. Jedenfalls, ne? das sind doch tolle Kurven. Ja, und jetzt sagen wir, komm, wir gucken uns das nochmal für unser Jahr an, weil es so schön ist, denn das ist doch wirklich beruhigend, oder? das ist wirklich beruhigend Achtung, jetzt und scha -wupp. da ist er, WHO, wohlgemerkt und den muss man glauben das heißt, wenn wir keine Grippe mehr haben äh, warum sollten wir uns dann noch gegen Grippe impfen lassen? Und jetzt kommt noch eine andere Sache und zwar vom Druckmacher wieder mal ich kann jetzt aufgrund der vielen geöffneten Websites leider nicht zeigen, dass es wirklich der Druckmacher war auf unserem Kanal und äh, hier gibt es gleich was zu lachen. Ähm, der führt hier zu einem Paper, das kann man sich dann auch äh, im PDF-Browser runterladen, beziehungsweise gleich direkt angucken, was auch immer. Covid-19, severity in Europe and the USA. Could the seasonal influenza vac äh, vaccination play a role? Ähm, habt ihr was verstanden? Ich auch nicht. Ich habe es mal übersetzen lassen. Ich wäre gerade von Covid-19 in Europa und den USA, könnte die saisonale Influenza-Impfung eine Rolle spielen. Oh, und jetzt lohnt es sich doch zu lesen. Und dann haben wir hier einen ganzen Artikel und den ladet euch mal runter, bevor er schnell verschwindet. Und lest euch den dann durch. Also ich, ich lese den gar nicht an, das ist, ja, das ist wieder mal eine Überraschung. So, also, ich glaube, ihr wisst genug, jetzt habt ihr wirklich was zum Stöbern. Einerseits ähm, sind wir alle beruhigt, muss ich sagen. Ne? Wir sind beruhigt, es gibt keine Influenza mehr. Vielleicht wurde der Name neu umbenannt oder was auch immer. Jedenfalls, vor Influenza, egal welchen Typs, müssen wir uns nicht mehr fürchten. Und äh, wir müssen uns auch nicht mehr dagegen impfen lassen, denn letzten Endes, wenn... Ähm, ach so, das Lustige hatte ich ja noch gesagt. Hier... Hier steht das Wort VCR drin. Das müsste äh, Vaccination Rule sein oder Rate. Weil diese Rate, die wird dann bei der automatischen Übersetzung mit Videorekorder. Also nicht wundern. Also, <lacht> möglicher Zusammenhang zwischen Impfrate, ne? VCR bei älteren Menschen und Infektionsrisiko unter schwerer Erkrankung untersucht wurde. Und dann steht hier, dass hier Videorekorder haben sie dann VCR, hat der automatische. Übersetzer mit Videorekorder übersetzt. Aber ist doch schön, egal wie. Also müssen wir gar nichts mehr machen. Leute, es ist alles in Butter. Die können die Regeln noch so scharf machen, wie sie wollen. Wir wissen, wir leben gut. Es <lacht> ist doch wunderschön. Ich wünsche euch wirklich ein schönes Wochenende. Sicherheitshalber, falls wir uns vorher nicht mehr hören. Aber ich sage mal, Leute, macht trotzdem was. Aber macht's gut und... Wie gesagt, alle guten Wünsche bis zum nächsten Video. Hier kommt jetzt der Link, ne? der übliche, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung, denn da ist der Link zu diesem ganzen Zeug und hier könnt ihr kommentieren. Also beste Wünsche. Tschüss. tschüss.